Antifeminismus ist ein Set von Ideologien, das sich gegen Feminismus richtet, wie der Name schon sagt. Das gibt es in allen Schattierungen auf aktivistischer Ebene auf der Straße bis hin zu einem akademischen Antifeminismus. Das Kennzeichen ist, wie gesagt, eine sehr starre Geschlechterordnung, richtet sich also auch gegen äh, Queerfeminismus und auch gegen alles äh, im Bereich LGBTIQA. Äh, so sieht man, wie Antifeminismus nicht nur, aber vor allem, aber nicht nur Frauen ähm, betrifft, sondern alles, was nicht in eine ganz, ganz starre Geschlechterordnung passt.